Dein Kollege ist Günther Ah, das ist ja jetzt mal Bravo, in welchem Stockwerk seid ihr denn? Johnny ist ganz oben auf dem Dach An all Bravo, die Kisten am besten Bitte mal dann am ersten Stock unterm Dach sammeln Erstmal auf dem Dach oben lassen, wenn ihr sie woanders braucht, nehmt es euch direkt damit hin Einfach hätte ich dann gern, dass es nach Westen sowie Norden die beiden Kanten sichert. Bravo, Richtung Süden und Richtung Osten. Teilt euch ein, wie ihr wollt. Vermiet das Gelände ringsrum, so dass unser Gebäude gesichert ist. Passt aber auf mit den Trip Mines, dass ihr die ein bisschen weiter weglegt, damit unser Gebäude nicht irgendwann ein Geist aufgeht. Alpha verstanden. doch. Bravo, verstanden. Ich hatte vor, ja. Ja. Ja. Ja. du hier oben jetzt oder willst du Ach. irgendwo weiter unten mit rumspringen? Ähm, ich wäre äh, am Anfang eher ja. mal hier kriegen. Mhm. Je nachdem, weil ja. wenn sie wirklich aufwerfen, deswegen würde ich empfehlen, ja. zumindest Ammo-Kisten ja. genau. wo wenn bist wir du? hier K.E.s reinkriegen, dann ja. haben wir ein Problem. Wo bist du unten? Ja? Hast du wieder kein Funkgerät? Bernhard, nochmal welchen Sektor sicher, Bravo? Kleinen Moment. Chrissy, hörst ja. du mich über Funk? Ja. Ah, du hast kein Funkgerät, oder? Ich bin, ich bin aber so nicht los, los, weil ich mein... Bitte? Äh, einfach nicht. Nee, nee, nee, gar nicht. Du kannst okay. okay. dem Hammer ja. nur... Also... Chrissy, geh mal bitte vom Dach runter und sammel hier unten... ...unterm, ja, okay. unterm Dach. Also, selb, links, Cell. Mhm. Und dann müsste noch oh, was geben. Low, da ja. habe ich nichts. Ja, ja, Ja. So, ah. jetzt seid ihr alle da. Okay, also, ja, bravo, ne, Ruhe halten, Mund, Mund halten. So, bravo, nur generell, wir haben Süden und Osten zur Deckung zugeteilt bekommen. Mhm. Ähm, es ändert aber nichts an, dass generell ich schon Befestigungen fürs MMG in alle Himmelsrichtungen wählt. Aber Süden und Osten ist Primär. unser primäres Ding. Team Blau entscheidet selber, welcher der beiden Sektoren für ein MMG besser ist, teilt das dann mhm. über Funk mit und Team Rot mhm. nimmt den Rest. Chrissy, was wolltest du? Ich ähm, äh. habe ich den falschen Kanal eingestellt, was ich nicht glaube, oder ich habe das falsche ja, Funkgerät ausgerüstet aus dem Arsenal. Das da ja, in den ja. Rucksack legen. Okay. okay. Was hattest du für einen. Ich habe ein ANPRC15264. Yes. Uh, 15248 ja. wäre das, was wir haben. Deswegen oh, ist es dann wahrscheinlich kompatibel. Genau, dann, geht's geht's ja. dann halte dich immer sehr, sehr eng an deinen Buddy und Johnny. Daher für dich ähm, da bitte du immer gut auch Befehle Relay an Chrissy, die du, du hörst. Und ja, ja. Ja, das Passt ist, das Arsenal hat ein gesehen, Sobald ja, du da rangehst, verschwinden Funkgeräte. Und Chrissy, Johnny, ähm, Senior Member in dem Buddy-Team ist Johnny. Was Johnny sagt, ist Buffet für dich Chrissy, weil ich nur mit ihm wirklich okay. kommunizieren kann. Okay. Ja. Wo ist der Johnny? Da okay. ist er. Direkt neben dir. Servus. So, das Gut. ist der mit dem Rohr auf dem Rücken. Bernhard? Ja. Wir haben vielleicht ein Problem. Ja, wir haben ein Problem und nämlich, da haben wir nicht. weder bei mir noch, gebrochen. bei Dustin. Möglicherweise zählen Rechte, ich hab Weiß Sinn. ich nicht, da, ah, bei Rifle AT haben wir es heute schon ausprobiert. Johnny, funktioniert bei dir der Hammer? Äh, Bernie? Equipment müsste der laufen, oder? Ja, ja, beim, äh, nee, der hat sein eigenes Menüpunkt da rechts oben. Äh, Benny, wenn das nicht funktionieren sollte, sagt mir mal Bescheid, weil dann äh, gebe ich ein paar Bescheid, dann tut er uns das da hinsetzen, wo wir das hin hätten. Von oh. Also, oh, Boah, das, das ist aber echt mühselig. Hammer. Ja gut, hat, hat er so gesagt, weil er... Ich ja habe so Equipment. Halt Nein, ja, ich hab auch. Ja, ja. Das ja, das auch okay. Und unter Equipment ist auch nichts. Okay. Nope, da habe ich halt nur... Driller ich auch nicht. Und so alles, aber nicht das. Also okay. Auch. Leute, wir machen das besser aus Situation. So schlecht ist dieser Stock gar nicht. Also eure ja. Stellungen sind ja gar nicht schlecht. Schaut mal, ob ihr das mit den Kisten noch besser habt. Ähm, für die Blauen, falls ihr mal in die Richtung müsstet, bitte nicht auf die Freifläche gehen, wo Mörser von oben kommen könnte. Ja, alles klar. Und so schlecht ist es gar nicht. Dann bitte ja. schon mal mit euren Sektoren vertraut machen, dass ihr einen Überblick habt und schon in Deckung seid noch die weiteren Fragen über Funk stellen, dass wir nicht hier einfach nur rumstehen, sondern schon ein bisschen Lagesondierung machen. Ja, alles klar. Äh, ich gehe mal dich hier noch in die Ecke. Hm? Ja. ja. Ich mal noch die Kisten, die ihr für euch gepackt habt, vom Dach oben runter, dass ich nicht, da falls da mal eine da Granate drauf fliegt, dass dann linken. oben alles weg ist. Ja, das, dass ihr euch schon herpackt, dass ihr dann wirklich kurz Weg habt, nicht erst hoch müsst und wieder runter müsst. Ja, gut, mach mal. Dankeschön. Okay. Ähm, Chrissy, du bist wieder nicht in Team Rot drin. bin hier dann. Okay. so team rot ihr holt ah. bitte die kisten oben vom dach runter und schafft sie hier in die mitte des raums ich vermute mal ihr müsst ähm, sie vom dach runterfallen lassen wir versuchen ja. runtertragen geht nicht oder wie ich glaube nicht Aber wenn ihr ach ihr habt eine treppe ja dann könnt ihr auch runtertragen ich dachte es gibt nur die Leiter. das ist nee. kiste das ist Heiß und fettig, heiß okay. und fettig. Ich habe hier das und das okay. Ich Ich Ja, ich habe da auf der anderen Seite. Achtung, voll Ja. auch heiß und fettig, Vorsicht. Das wäre eigentlich ganz praktisch, <lacht> wenn oh, jeder ja. so eine Ecke ja. nehmen. Ja. Ja. Also ich würde vorschlagen, also. dass wir hier beide tatsächlich allerdings. Also ich dachte, äh, ja, okay. hier, erste machen wir. Süden. Ja. Ja, ja, äh, äh, Alpha und Lead, wir werden uns in der ersten Etage eingraben. Äh, verstanden. Wo ist in die Mitte hin? Ja, das ist halt möglichst gut, ja. ähm. Granatgeschütze. dann bravo, sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen und habt vermehrt habt, äh, whatever ihr tun müsst, Meldung an mich, dann gebe ich OPL Bescheid, dass wir so weit releasen. Bravo somit. Äh Alpha, verstanden. Sorry, äh ich habe gesagt, dann kannst du hier stehen bleiben, die Gebäude sichern und so. Ich kann ja ähm, Johnny, die und Kisten die bitte kann? in die Mitte, sodass sie explosionsgeschützt sind, nicht hier an den Rand. Oder, ja, ich, oder ich wollte nur Simon fragen, wo er hin will, dass ich seine Munitionskiste vielleicht ein bisschen näher an, an den Rand stelle, weißt du? Er hat einen MMG-Assist, das passt der schon. Der, der kann für ihn, ihn Ecke laufen. Ecke ich möchte sie nicht explosionsgefährdet sehen. Ah, ja, gut, ja, gut, das ist schon. Und, und Bernhard und Charles Vorsicht, sind ja auch noch drin. Ah, Die werden zwar sich nicht im, ins Gedümmel stürzen, aber... Wir machen Lückenfüller. Ich, ich weise uns auf irgendwelche Lücken in der Deckung zu. Ja, Vorsicht, Habt Vorsicht, ihr euch schon einen ähm, Überblick gemacht, wo ihr euch hinstellen wollt? Äh, wahrscheinlich diese Ecke hier, auch wenn es eher das teilweise schon Alpha-Bereich wäre. Weil hier die Gebäude sind einfach da, äh, uh, gefährlich. Die andere Ecke Richtung ja. Südosten ist relativ offene Fläche. Ja, da kann man weit wirken. Würd sagen, also den Sektor von Alpha werden wir nicht decken. Wir haben einen klaren Befehl. Unsere Sektoren sind Osten und Süden. Osten ist die Distanz so kurz, dass ein Rifleman wirken kann. Und Süden sind die Distanzen Nein. so groß, dass ein MMG auch auf die längeren Distanzen gut was rausnehmen kann. Also ja gut, dann wäre es ja besser, wenn das eine Richtung dann. nord, nord Ost, dann... Macht das Alpha. Das macht Alpha, ja. Das war so der Befehl. Ich würde so sagen, ihr nehmt den Süden, weil auf Süden sind die Distanzen so groß, dass ein normales 5.56er Kaliber da nicht mehr wirkt. Aber da kannst jo. du gut reinrotzen. Und den Norden, wenn wir mal eine Gebäudewand penetrieren müssen, da werden wir dich halt dann anlassbezogen umversetzen. Alles du hast ja 7.62, oder? Ich habe 7.62. Genau. Also dann hast du hier eine sehr lange, weite Spielwiese. Dann gehe ich mal ein bisschen rangen. Mhm. So. Und Blau, ihr... Ja, Nehmt Marken, die ihr gut findet, und gebt ihnen Namen, dass ihr wie ein Sniper Team, was weiß ich, beleuchteter Turm da drüben, dass ihr dem Namen gebt, dass ihr schnell ja. sagen könnt, äh, Leuchtturm, davon links, zweiter Baum oder so, dass ihr sehr das effizient genau. Feuerzuweisungen machen könnt, das dass, ist, dass ihr die okay. gleiche Sprache spricht. Turm Roth, ihr seid fertig mit der Munitionskistengeschichte. Ja Munitions ja. Perfekt. Euer Sektor wird sein Osten, weil dort die Kampfdistanzen ähm, geschickt rausschauen. Macht euch kurz damit vertraut, zwei Minuten. Danach geht ihr beide zusammen mal unten durch die Gegend und überlegt euch Plätze für die ähm, Stolperdrahtminen, wo die gut liegen würden. Nicht zu nah ans Gebäude setzen, die sollen Mords rums haben, wir haben Angst, dass das Gebäude da auch Schaden nimmt irgendwelche Engstellen, wo man vielleicht nicht reinsieht, wo eine gute Senke für einen Feind nein, nein. und er vielleicht sich da sammelt. Den ähm, den Stein, doch, guckt ja, zusammen, macht es euch selber aus, ja. wo ihr das haben wollt. Und dann zurückkommen und Meldung äh, machen. Bei den dahinter, Verstanden. Dankeschön. So, was haben wir denn mitgenommen? Ja, ich würde aber sagen, auf Distanz, vor allem mit dem Gebüsch hier... Ja, brauchen wir eh nicht, aber nur so halt... Lead von Bravo. Ich weiß. Okay. Lead. Information: MMG hat Kaliber 7,62 ja. deckt die große Freifläche Richtung Süden ja. ab. Könnte auch im Nordosten Gebäudewände penetrieren, falls notwendig Meter. kommen. Äh, check verstanden. Ähm, Einsatz vom MG äh, überlasse ich äh, dir. Sprich dich aber mal mit Alpha noch ab, falls die irgendwo. Ich sag mal, so ein bisschen größere Unterstützung brauchen, dass ihr da reagieren könnt Alpha von Bravo Frage, Konversation mitgehört? Kommen Äh, positiv, habe aber bisher keine Notwendigkeit für das Jo, passt, also Nordosten ist euer Sektor, wenn dort hinter Gebäude wenden, welche sich verschanzen, können wir da gern mal durchpenetrieren Ich werde euch bei Bedarf ansatzen Danke So verstanden. Ähm, einfach im Berufsraum 3 bleiben. Ganz Wie heißen wir das? Äh, Bin wieder da, Bernd. Ah, grüß dich. Ja, ähm, schau mal, hast du all dein Equipment, was du brauchst? Jo, ja, hab ich. Hab ich gleich. Mir wieder zusammen gesucht. Perfekt, super, danke. Also, dann gebe ich dir die Info nochmal. Wir haben Befehl vom SQL erhalten, die Sektoren Süden und Osten okay. zu decken. Wir als Team Grün haben jetzt keine speziellen Deckungsaufgaben. Wir machen die Lückenfüller und du als Medic, ja, du wirst dann wahrscheinlich auch bald auf den Plan gerufen werden. Das MMG macht die große Fly fläche Richtung Süden, also ihren primären Sektor. Rot wird eher Richtung Osten decken, weil da sind die Kampfdistanzen aufgrund der Hügel, kürzer. Mhm. Im Stockwerk unter uns ist Alpha und macht die beiden Sektoren West und Nord. Ähm, ja... Ich würde sagen, guck dich jetzt schon mal um, wo glaub, die Leute sind. Kann. Geh auch gerne mal zu Alpha runter und ja. schau, was diese so treiben, wo deren Medikisten sind. Unsere sind ja hier in der Mitte, dass du einfach mhm. ein Bild über die Lage hast. Und ja, dann weißt du, wenn es heiß hergeht, wo die Leute stehen und so weiter und so fort. Funkkanal haben wir 130, richtig? Genau. <lacht> das hier ja. Ja. Ich muss ich gleich testen, ob ich dich höre? Mhm. Test? Das habe ich gehört. Ja, okay. Dann gucke ich mal die Leute um. Lead von Bravo. Ich hätte schon mal die erste Bestellung für einen etwaigen späteren Resupply kommen. Ähm, gib mir 10 Sekunden, dann schreibe ich mir auf. Bitte durchgeben, hab was zu schreiben mit. Hey ja, gut, die, die wir richtig. Bravo, hätte gern ein äh, Stück ja, ANPRC 152 Leerzeichen das heißt 48. Bitte wiederholen ANPAC Strich 152 Leerzeichen 48. Ja. Also, so verstanden, wiederhole einmal ANPAC 152 48. Ah, Korrekt, danke. Und wieder nach. Ist nicht akut, aber wenn mal was kommt, wäre schön, wenn es Map. Bernie? Jo. In welche Richtung sollen wir die Minen legen? Ammer rundherum oder nur Osten-Süden? Also dort, wo wir schlechte Sicht haben und wo wir den Feind nicht gut sehen. Süden, glaube ich, ist relativ offen. Ihr könnt auch mal die Sektoren von Alpha checken, ähm, ob da irgendwelche prädestinierten Punkte sind. Ähm, schaut aber erst euch um und bevor ihr sie legt, macht mal Meldungen. Ich will... Oder ja, markiert sie klar, definitiv klar, klar. auf der Karte, mit rotem Aufrufezeichen, ja. Mine oder so, dass mir da keiner reinläuft. Und sagt mir vor jeder Mine Bescheid, dass da was kommt, dass ich das weiter relayen kann. Ich weiß nicht, ob der IoT vom anderen ja. Team das gleiche Spiel macht und dann vielleicht in eure Mine reinläuft. Ja, aber Sieht sie? Sie? Äh, ja ich hätte schon gesagt, wir gehen jetzt einmal runter, gucken ein bisschen rum und ja. markieren dann so die, die Stellen, wo wir welche legen würden. Ah, das auf ist der perfekt. Karte einmal von 1 bis 9 durch und du sagst dann, ja, leg eine Mine bei 1, 3 Das ist gut. Ja, das gefällt mir, danke. Ja, ja. Alpha von Bravo kommen. ist bereit? Gehört. Frage: Hat euer IOD auch Minen mit bei und legt sie? Kommen? Positiv, er ist gerade dabei. Antrag: Bitte Minenposition definitiv sehr auffällig auf Karte markieren. Ja, ich dachte dann schon. Ja. Äh, sind momentan mit schwarzen Punkten markiert. Ja, so wahrscheinlich gibt es meinen Leute weiter. Wir werden unsere erstes Vorschläge markieren und dann nochmal konfirmen, bevor wir sie wirklich scharf stellen. Macht der Zivilist da vorne? Hello. Alpha von Bravo. Auch ADAC, glaube ich. Ja. Habt ihr wirklich so viele Minen wie schwarze Punkte dabei? Ja. Ja, somit. <lacht> Team Rot. Information: Schwarze Punkte auf der Karte sind die Minen, die vom Alpha-EOD gelegt worden sind. Kommen. Naja, Rot hat verstanden. Blau an Lead, wir sind dann soweit fertig mit Scouten. Okay, blau, dann macht euch bitte auch mit den anderen Sektoren vertraut, da braucht ihr nicht unbedingt Vokabular, wenn es euch zu mühselig erscheint, aber okay. dass ihr alle Sektoren Gut schon mal möglich. gesehen habt, ah, gewisse okay. gute Deckungen für den Feind, gute Approaches für den zum Anmarschieren zumindest schon mal besprecht, dass ihr dann auf einem Nenner seid, auch in den Sektoren von Alpha, dass ihr einfach eben ein gutes Rundumlagebild habt, weil ich glaube, dass ihr heute überall mal eingesetzt werdet. Jo, alles, alles klar. klar. Ja. Rot, Info für euch. Falls wir Resupply kriegen, ich habe schon eine neue Funke bestellt. Die sollte dann damit hoffentlich mitkommen. Alles klar, so verstanden. Wie eine neue Funke. Probleme? Ähm, ja, Chrissy hat vermutlich wieder mal am Arsenal seine Funke verloren. Das okay. passiert ganz gern mal, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie... Ich hasse dieses Ding. Arsenal? Es ist so... Es verursacht gerne Komplikationen bei der Ausrüstung. Ja. Und so, Bernd, wie geht's dir so? Uch, ja. Doch, läuft soweit. Der größte fuck war eigentlich jetzt das Funkgerät. Okay, und das mit dem Heli aber da. Das geht an mir vorbei, da bin ich an der Leidtragende. <lacht> Aha, da haben wir ein Auto, das wieder kutschiert. Team Blau, was hat das eigentlich mit dem Auto im Sektor Süd auf sich? Ja, das haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, der braucht der ADAC. Okay, der fährt gerade weg Richtung Osten, nur dass ihr euch nicht wundert, warum er jetzt ah, okay. weg ist. Alpha verdammt. Der hat sich gerade aufgebockt. Deswegen. Alpha. <lacht> uh, Luftaufklärung hat ergeben Richtung Westen. Na, mein Arm hat. Sich so 500 Ziedet. bis 750 mmh, okay. Meter. Mach ähm, nicht so lustig. <lacht> Richtung Minarett. Ähm, Person auf den Dächern, lasst der dem er mal draufschauen, ob der mir da... Äh, Na, habt ihr es dann gleich einmal kann. lauter gestellt wieder im Team Speak. Hm. Ach, war ich da zu leise oder was? Ah, okay. Hm. Ja, ist bei wir, manchen äh, muss man es einstellen, schön erspeichern. So, die äh, Minolen, äh Minaret westlich, äh, also, Hat die schon Schlummer laut gemacht, aber wie hat das nicht hm. übernommen. Äh, positiv, da sollte sich wohl Personen auf äh, Dächern befinden. Schauen wir mal, ob er dann dem Erdacher da sehen kann. Positiv, gebe ich so nur. Was gab's denn im Vorfall am Heli? Ähm, der hat, als Abseilen angefangen hat, Schlingern angefangen, dann wurde Landeversuch oben auf dem Dach gemacht, das war aber so mit dem Hintern. An der äh, Dachkante, dass manche und, beim Aussteigen die, vom ja, Dach gefallen sind. Einen kurzen Ausfall. <lacht> Check. Ja. Ähm, hast du mit Alpha und Bravo deine äh, Abstimmung gemacht? Also ich ähm, ja, ja, in, habe die Sunny-Kiste von Bravo gefunden. Mein, mhm. äh, Alpha, die ist unter uns, okay. mhm. auch okay, mittig. Du, du Nicht ganz mittig, sondern ähm, eher auf dieser Position unter uns, ja. wo ich hier stehe. Das heißt Treppe runter gleich links und dann rechts ist sie. Okay, sehr schön. Jana, du hast nach mir geblärt Was brauchst du? Ich bin im Stockwerk unterm Dach. Ah, da kommt sie gerade die Treppe runter. Ja? Ich habe äh, zwar kein NVG mitgehabt für mich, aber aus Versehen zwei äh, Funkgeräte eingepackt. Aus meinem Rucksack könnte das dein okay. nehmen, der das... Ähm du hast ja ein großes okay. NVG zum mit beiden Händen halten. Super. Genau, genau. Das äh, ist richtig, richtig, dann richtig. musst du dich aber auch schon zu, von mir wegdrehen. <lacht> Entschuldigung. Dankeschön. Mal, guck mal, ob das, ähm, ob das passt. Es ist... 169! Ich sammle. Ja, okay. ich, sammle, ich sammle alle möglichen Nummern, weißt du? Oh ja, ja, Gott, ich habe überhaupt nichts mehr frei, warte mal, äh, was lege ich denn ab? Hm, hand IR brauche ich nicht. Oh, die kannst du mir in den Rucksack geben, da, die, dann kann Lead die verwenden. Ja, ich habe dir eine hand IR gegeben. Ach, du oh. brauchst alle, ich gebe dir alle drei. Hat er auch einen Monitor dabei? Wir kriegen, ja, hat er eben mit. Du, wir kriegen Beschuss rein. Alpha Bravo, okay. Statusvorbereitung. Bravo ongoing Alpha ebenso Check äh, wird weiß. Schüsse aus Süden auf unserem Kölngebäude Team Blau, kümmert euch bitte mal um Sektor Süd, da kommt ein Schuss rein Ja, auch verstanden Sind dran Vermutlich mag es meine größere Entfernung. Nee, nicht Das klang, ähm, wie hier ein bisschen aus 220. Team Rot, die Minenvorschläge neben den Gebäuden sind nicht stattgegeben. Wir sollen Zivilisten schützen und Gebäude können draufgehen. Die in den Gebäudenähen nicht verwenden. Ja. Hat verstanden. Ja. 223, 650 Meter, dreistöckiges Haus, Schütze im dritten Stock. 223, 600 Meter, Schütze im dritten Stock, hat's geheißen. 223, 223. dritter Stock in einem Gebäude. 223. Aber ja, das ich sehe Gebäude. Da war. sind die restlichen... 3 Stand gegeben. Restlichen drei Marke sind stattgegeben und Info, ich habe ein Funkgerät, wenn ihr dann zurückkommt. Ja, alles klar, so verstanden. Dann legen wir die Minen und kommen zurück. Ja, check. Kann ich stehe neben dir. Hörst du mich? Äh, nee. Ich höre den JTEC. Ja, so. ähm, bestätigst du mir dann, dass ob's funktioniert? Ja, klar. Ja, das Team Rot so. muss erst zurückkommen, dann kann okay. ich's dir sagen. Medic, wir brauchen dich aber hier, Team Blau. Ja, ja. Zweiter Stock. Ah, hey, direkt ja, verletzt hier, Simon. Team Rot, Info, Richtung Süden kam Beschuss rein, der wird auch jetzt gegen beschossen. Ja, alles klar, wir halten den Kopf unten. Ja, so verstanden. Dann muss damit gerechnet werden, dass auch schon Feindkontakte ja, zu erwarten sind. Wir haben gehofft, dass die noch ein bisschen länger ruhig bleiben. Ähm, nee, nein, nicht am Dach. An dem Stock davor auf dem Balkon. Piekt der. Ich sehe nur seinen Kopf. Ähm. Alpha, Bravo, geht okay. weiß. Das jetzt ist vermehrt mit Feindkontakt zu rechnen, wenn die Sniper schon auf uns schießen. Sprich, Augen offen halten und die Teams außen so schnell wie möglich äh, Bravo sind mit, die machen nur noch die rot markierten Minen scharf und kommen dann zurück. Copy ist, sobald alle Leute drin sind, von Alpha und Bravo und bereit Bereitzeit. Bravo sind mit. Der kommt aus ca. Ja, 233 ja. von uns in Position aus. Okay. Okay. Okay. Der Laser kann werden, aber ich nur in die grobe Richtung nicht. In die ich tatsächlich einweisung und wo auf dem Balkon. Ich sehe nur die Umrisse. Du weißt wo er ist, ja, ja, du musst. Ein, äh, ein bisschen niedriger. Nein. Ja, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Ja, ich. Also ich streue gut. halt ein bisschen, deswegen. Ich weiß. Aber so ist eigentlich schon ganz gut. Warte. <lacht> Wieder ein bisschen BD niedriger. Nicht, okay, Moment. Also, aber. Jo. Ähm, doch. Ja. Doch. auf dem Gebäude ist auf 2, 3. Nee, da ist aber nicht der mehr. liegt ja nur und guckt uns drauf an. Okay, ja, aber der steht da nicht mehr. Medic, du bitte bis auf weiteres Osten im Allah. Blick behalten. Ja. Ja. Na, äh die dritte verlegen gerade die dritte von vier ja, ja. Äh, zur Info, 80 äh, Geräte werden jetzt nicht mehr unbedingt gebraucht, das ist hell genug. Okay. Ich Bravo, ob ihr noch 80 Geräte braucht, braucht, eigenes super. ermessen. Danke, ich leite's weiter. Von Bravo an Lead Elemente, mein MMG meldet, Sniper bekämpft. Äh, Copy, hab's äh, mitverhalten. Gute Arbeit. Das mich da nichts mehr. Naja, das war ein halbes Magazin, okay, <lacht> ja, blau. Okay, blau, dann wieder auf eure normale Station verlegen. Verstanden. Ob ihr noch NVG braucht, müsst ihr jetzt selber beurteilen. Das geht vielleicht ohne besser. Ja, ja. ja ohne geht jetzt ja. besser für mich. Ich halte mir hier so Ausschau nach ähm, 190. Compounds. So, Bei den Balkongebäude. Rack, dazu sind wir nicht ausgerüstet Auf, oh Äh Simon an Medic, wärs möglich jetzt noch ja, einen Bug zu kriegen, ich zittere ja. ziemlich übel Ich nehme deinen Sektor, kannst zu ihm gehen Deswegen äh, werden wir uns wahrscheinlich bald mal, wenn mehr Leute anklagen Rot oh, ist auf dem Weg zurück ja. Check Alpha von Bravo. Ja. Information, rote Punkte im Osten sind unsere Minen. Komm. Alpha verstanden. Ja, gerade Ich die ich So, Rot ist wieder da, Minen sind an den markierten Stellen gelegt. Gut, dann bitte euren Sektor Ost übernehmen. Lead von Bravo. Lead. Bravo, jetzt on Station. Äh, Copy. Äh, Alpha Frage. Ja, ebenfalls wieder drin Äh, wir warten noch auf unserem DMAs, ansonsten wäre Alpha Wir haben ready. bewaffnete Bewegung Richtung 200. Ähm, Check, also wir gehen mal von aus, dass 350 es auch Meter. Ist Und, äh, ich melde das in OP. Dürft so. ihr bekämpfen, äh, wenn na. sie bewaffnet sind? Oh, bitte. Alpha von Bravo. <lacht> Alpha hört. Frage: Kann ich davon ausgehen, dass ihr das Treppenhaus mit sichert? ist das, das ist ist ist äh, Alpha und OPZ, ich bräuchte bitte einen Teleport für mein DM-A Da ja, hast du dich raus jetzt Da oh. oh. ist Oh Er ist da hinten Der ist tot, perfekt Wer ist denn da hinten? Hier hinkommst du, jetzt, oder du kannst hier auflegen ja, da ja, eben Fahrzeug. euch. Das ist auch nicht so. Das ist nicht so. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht Wenn du ist nicht ist Das ist doch Das ist Das ist nicht das ist nicht. Das ist halt, Das ist halt. da. ich ich sie in die Medic-Kiste gelegt, ganz unten. Okay. Bitte mal ausbilden, ob es funktioniert. Es hat nicht die richtige Nummer, ähm, aber es war das Beste, was wir da hatten. Kontakte, Südwest, 225. Nein. Mach weg. Komm, check. Bekämpft. Habe ich gehört, ja, danke. JTEC von Bravo. Der gehört. Vielen Dank fürs Funkgerät, das funktioniert. Aber immer gerne doch. Ähm, blau, was ist denn das Blinken bei dem beleuchteten Gebäude auf 190? Äh, bei mir blinkt da nichts. Okay, dann ist es mein Ding. Hm. Ist eine Laterne. Ja. Warte, vielleicht du abbekommen von den hm. ja. Hey, wir sind doch durch das Treppenhaus im Westen gekommen, oder? Simon, wir beide sind doch durchs Treppenhaus im Westen gekommen, oder? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das Alpha deckt. Ich kann mir vorstellen, dass da einer durchs Treppenhaus laufen kann, ohne dass wir es mitkriegen. Uh, ja, ich hoffe mal, das Treppenhaus ja, ich ja ist von ja. ja. ja. Alpha von Bravo. das das hört sich an wie Ost. Nimm mal ganz leise so einen Motor. Okay. Alpha hört. Frage: Hat euer IO-Dealer EU eine nicht ganz so sprengkräftige Antipersonenmine überkommen? Ah, okay. ja. Äh, Negativ, meines Wissens haben wir nur noch Claymores. Ja, okay, so okay, verstanden. Übel, ja. Rot, ihr habt noch Claymores über, oder? Okay. Zwei okay. Stück, die aber nur mit dem Firing-Device funktionieren. Die kann man nicht automatisch auf Bewegung zünden? Leider nicht. Ich habe geschaut, okay. es geht okay. nur mit farring Okay, danke. Es sammelt sich fünf Mann in eurem Westen bei, direkt bei Minaret. Wir haben fünf Leute bei Minaret. Nein, nein, nicht euer Sektor, nicht euer Sektor! Bleibt auf eurem Sektor! Wenn ich nicht gehen kann, du kannst es nachsichtigen, es wieder hoch, Aha, aha. Der Wind, ich bin Banane, das ja, wäre ein Motor. Ich, ich muss gucken, wie es läuft, wegen der Wäume und so. Aber gut, Ist das macht es einfacher. jetzt siehst du definitiv wieder mehr Ja Als das letzte Mal geguckt habe, ging es noch nicht. Wir haben in Niener Rest 5 Bewaffnete, die sich auf so ja so uns bewegen. Check, ja. Kontakt. Haben wir eine Feuerzeichen? Ja. Sieht das Team, dass der Westen-Check Ja. Westen hat Bravo nicht. Äh, Bravo, Westen, Kontakt ca. 200 Meter frei. lied ich wollte gerade jetzt doch äh, Lead von Bravo ja, Le Weitere Bestellwünsche für späteren Resupply Sag an Antipersonenminen, nicht äh, hüpfend, auch nicht Tripwire. Stinkt normal für Treppenhäuser. Bestätige AP-Minen für den nächsten Resupply. Wir haben im Westen über 20 Mann schwer bewaffnet. Werden die Westen schon bekämpft? Blau, ihr dürft euren Blick jetzt Richtung Westen auf die über 20 Mann umschwenken. Grün übernimmt südlichen Sektor. Verstanden. Ich gebe hier durch. Äh, 332 Meter auf 273. Was gehört? 273. Und, äh, ist gut. Über den Südwesten flankiert. Hier uns jemand. Blau. Hört blau auf der 100 eigentlich mit? Äh, ja, ich nicht. Ja, bitte blau dann, Additional Channel, wenn ihr wisst, wie es geht, auch auf die 100 setzen. Da kommt vom Jet Tech oft gut an gute Ansagen durch. Von der Luftaufklärung. Rot, ihr dürft natürlich auch gerne mithören, wenn ihr ein bisschen Schlachtfeldüberblick wollt, was da durchgefunkt wird. Habt ihr eigentlich schon irgendwelche Leute in den Gebäuden gesehen oder ist es noch zu früh? bin ja auch mit <lacht> Äh, bisher noch keine Sicht, aber die Sonne geht auf, das heißt unsere Sicht wird später arg beeinträchtigt werden. Yay. Genießt den Aufgang. Bernd, ich guck mir kurz Blau an, Ja. Beim ja. Compound. Alles gut? 370 beim Compound, ist oben auf dem Dach mehr oder weniger. Günther, alles gut? Ja, ja, soweit ist alles gut. Simon, alles gut? Jo, danke. Oh, Scheiße. Wer war nah? Jo. So, Blau wieder zurück zu Sektor Süd. Nein? verstanden, alles klar. Den Jungs geht gut. Sehr schön, danke. Check, hört mich? Am Funkchen, Wer hat gefragt? Ich. Benny also, oder? Nein! Wir. wir kriegen hier, hier hartes Zeug rein. Haben ein. gehört, ja. Hab's mitbekommen, ja. Alles klar. Ich mach mal grob süd, südrecht süd ungefähr. Die Status Eifer? Die, und süd die süd haben nicht gejammert, deswegen wird's ihnen gut gehen. Okay. Alpha, bravo, Status? Alpha, soweit grün Bravo, grün, grün Check, gute Arbeit, weiter so